Willkommen bei Obermatt. Ich bin Hermann Stern, Gründer von Obermatt und Schöpfer der Obermatt Aktiensuchmaschine. Bei Obermatt helfen wir Ihnen, Ihre Anlagen selbst zu verwalten. Denn niemandem liegt Ihr Geld so am Herzen wie Ihnen. Wir glauben, dass Sie Ihre Anlagen selbst verwalten sollten. Weil Verwaltungskosten sich aufsummieren, sogar bei Indexfonds. Weil Ihr eigenes diversifiziertes Aktienportfolio so sicher ist wie ein Indexfonds, aber ohne die Gebühren. Und weil, wie wir auf der Webseite und in den Videos zeigen, sie sogar noch mehr Rendite erzielen können als in Indexfonds. Auch wieder ganz ohne Gebühren. Sowohl erfahrene Investoren als auch Menschen mit wenig Finanzkenntnissen können unseren Ansatz verwenden. Sowohl Menschen mit viel Geld als auch Menschen, die nur einen kleinen Betrag jeden Monat investieren, können unseren Ansatz verwenden. Alles, was Sie benötigen, ist ein wenig Zeit, ein wenig Geld und Sie können die obermat methode zu Ihrem Vorteil einsetzen. Ich hoffe, dass Sie die Obermat webseite den Starterkit und die Videos erkundigen und erfahren, warum Sie mit Obermat investieren sollten. Sie können es!